Die Nachfragefunktion hat in diesem Beispiel die Gleichung XN gleich 6000 – 60 P. Der Vertrieb der Gartenglück-KG möchte den Umsatz vom Produkt P steigern. Zum Ausgangszeitpunkt macht die Gartenglück-KG bei einem Preis von 80 Euro und einer Nachfragemenge von 1200 Stück einen Umsatz von 96.000 Euro. Herr Saylor, Leiter der Abteilung Vertrieb der Gartenglück KG, schlägt vor, den Preis für das Produkt P um 10 Euro zu senken. Folge hiervon ist, dass in der Periode T1 bei einem Preis von 70 Euro, eine Nachfragemenge von 1.800 Stück und ein Umsatz von 126.000 Euro erwirtschaftet wird. Die Preissenkung hat sich somit gelohnt da der Umsatz um 30.000 Euro gegenüber der Ausgangssituation angestiegen ist. Herr Saylor ist von dem Erfolg der Preissenkung so begeistert, dass er in der Folgeperiode T2 den Preis für das Produkt P nochmals um 10 Euro auf nunmehr 60 Euro senkt. Bei einer Nachfragemenge von nunmehr 2.400 Stück steigt auch dieses Mal der Umsatz an, und zwar auf 144.000 Euro. Jedoch ist der Umsatzzuwachs dieses Mal mit 18.000 Euro g deutlich geringer als bei der ersten Preissenkung. Am Anfang der Periode T3 möchte Herr Saylor für das Produkt P nochmals eine Preissenkung um 10 Euro durchführen. Der neue Preis soll nunmehr bei 50 Euro liegen. Bei einer Nachfragemenge von 3.000 Stück liegt der Umsatz in der Periode T3 bei 150.000 Euro. Im Vergleich zur Vorperiode ist der Umsatz nur noch um 6.000 Euro angestiegen. Herr Saylor würde den Umsatz für das Produkt P gerne noch etwas weiter erhöhen. Aus diesem Grund holt er sich Rat bei Herrn Kalkulator, Leiter der Abteilung Controlling der Gartenglück KG. Herr Kalkulator rät Herrn Saylor von einer weiteren Preissenkung für das Produkt P jedoch ab. Herr Saylor ist mit dem Ratschlag jedoch nicht zufrieden und will eine fundierte Begründung. Zur besseren Verständlichkeit macht Herr Kalkulator Herrn Saylor folgendes Beispiel. Nehmen wir an, der Preis für das Produkt P würde in der Folgeperiode 10 Euro betragen. Bei einer Nachfragemenge von 5.400 Stück würde der Umsatz lediglich 54.000 Euro betragen. In dieser Situation wäre eine Preiserhöhung um 10 Euro in der Periode T5 sicherlich sinnvoll. Ein Preis von 20 Euro würde die Nachfrage auf 4800 Stück ansteigen lassen. Dies brächte dann einen Umsatz von 96.000 Euro, was einen Umsatzzuwachs von 42.000 Euro bedeuten würde. Jede weitere Preiserhöhung um jeweils 10 Euro hätte ebenfalls ein Umsatzwachstum zur Folge, jedoch würde der Umsatz mit jeder Preisänderung geringer anwachsen. Eine Preiserhöhung von 10 Euro, um 10 Euro von 30 Euro auf 40 Euro in der Periode T6 brächte der Gartenglück-KG eine Nachfragemenge von 3600 Stück und einen Umsatz von 144.000 Euro. Die umsatzmaximale Preismengenkombination scheint somit Nollenswollens bei einem Preis von 50 Euro und einer Nachfragemenge von 3000 Stück zu liegen. Mit dieser Antwort gibt sich Herr Saylor nun zufrieden. Warum dies so ist, das erfahren Sie im Lehrvideo Direkte Preiselastizität der Nachfrage im YouTube-Kanal der Firma LBV-Trad. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Auswirkungen von Preisänderungen auf den Umsatz anhand eines Beispiels vorgeführt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.